Wir haben 2014 den Verein zur Förderung von Lastenrädern gegründet und das Freilastenrad Lastenrad Graz ins Leben gerufen. Das Freilastenrad Lastenrad Graz kann man sich kostenlos ausbauen. Auf der Website sieht man, wenn das Rad noch frei ist, kann sich den gewünschten Zeitraum reservieren und dann bei der Verleihstation abholen. Das Lastenrad wechselt ca. alle zwei Monate die Verleihstation. Die Verleihstationen können beispielsweise Cafés sein, aber auch Betriebe oder Geschäfte in Graz. Finanziert wird das Projekt derzeit durch das Umweltamt der Stadt Graz und das Ganze wird unterstützt durch ehrenamtliche Mitarbeit und durch Spenden. Die Lastenräder werden für ganz unterschiedliche Zwecke genutzt. Sie sind einerseits beliebt, um zum Beispiel Einkäufe, schwerere Einkäufe oder auch sperrige Dinge zu transportieren, aber auch als Ersatz zum Familienauto, um beispielsweise die Kinder zur Schule zu fahren oder kleinere Kinder zum Kindergarten zu bringen. Plattformen zur gemeinsamen Nutzung von Gütern oder Dienstleistungen gibt es schon länger und gibt es auch schon in vielen unterschiedlichen Bereichen. Also bekannte Beispiele sind Airbnb oder Couchsurfing für Übernachtungen oder auch Carsharing 24-7 zum Teilen von privaten Autos. Mein Name ist Andreas Zohl. Ich bin Mitglied im Verein zur Förderung von Lastenrädern und Radfahren ist ein privates Hobby von mir. Mein Name ist Julia Zintek, ich bin Mitglied im Verein zur Förderung von Lastenrädern und arbeite auch beruflich im Bereich Mobilitätsforschung.